Herzlich Willkommen! Heute geht es darum, wie man wissenschaftliche Artikel korrekt zitieren kann, auch wenn man sonst nicht so sehr viel damit zu tun hat. Safira ist es passiert, dass, tja, ihre Kenntnisse in Sachen Recherche sich rumgesprochen haben und sie deshalb einen Auftrag bekommen hat, nun eine Literaturrecherche durchzuführen und es ist völlig klar, sie soll im OPAC der Uni vor Ort recherchieren, aber auch im Datenbank-Infosystem. Was sie aber irritiert, ist der Hinweis, die Ergebnisse sollen im APA-Stil präsentiert werden. Was um alles in der Welt ist der APA-Stil? Das fragt sie Xenia. Xenia lacht ein bisschen und sagt, okay, das ist der Zitierstil der American Psychological Association. Die aktuelle Version dieses Zitierstils ist die Sixth Edition, also die sechste Ausgabe. Das ist momentan State of Art, also das wird in der Regel verwendet. Meistens wird, wenn eine andere Version verlangt, wird das auch extra dazu gesagt. Also das ist quasi das, wie das aussehen soll am Ende. Ja, okay, so soll das aussehen. Aber wie um alles in der Welt? Sieht das denn aus? Ich habe das noch nie gemacht. Und du arbeitest auch nicht mit dem Literaturverwaltungsprogramm, oder? Nee, was ist das denn? Machen wir ein andermal. Okay, es gibt ein Hilfsmittel. Das nennt sich cite Ass. Also zitiere wie, zitiere so und so und damit kannst du die einzelnen Artikel, ja genau, du kannst die einzelnen Artikel dort eingeben. Du bekommst diese Startseite und da hast du die Möglichkeit, in die Suchzeile ein Digital Object Identifier, also DOI, einzugeben oder eine URL oder irgendeine andere Sache, mit der ein Paper eindeutig identifiziert werden kann. Deshalb heißen die Dinger ja auch Identifier. So, okay. Und wenn du das machst, dann wird dir erstmal angezeigt der Artikel, der sich für dieses Programm hinter diesem DOI verbirgt. Es kommt selten vor, aber es kommt gelegentlich vor, dass das nicht übereinstimmt oder vielleicht hast du auch irgendwo ein Zeichen zu viel drin gehabt oder sowas. Also das heißt, du überprüfst erstmal, ist es wirklich der entsprechende Artikel. Und dann gibt es oberhalb des Eintrags dieses kleine Dropdown-Menü und hinter dem verbergen sich sechs verschiedene amerikanische. Zitierstile und der erste ist genau der, den du brauchst, also APA und das klickst du dann an und dann siehst du diese Literaturangabe, also die bibliografischen Angaben deines Artikels in genau diesem Stil. Du kannst ja mal spaßenshalber dir angucken, wie die Unterschiede sind, wenn du dann zum Beispiel Vancouver oder Harvard oder so etwas nimmst. Wenn jetzt also der Artikel stimmt und du den richtigen Zitierstil eingestellt hast, kannst du diese Angaben entweder runterladen oder kopieren. Und das kannst du dann in dein Dokument mit den Ergebnissen einfügen und hast das dann alles beinannt. Okay, ja, das klingt doch gut, aber wie funktioniert sowas eigentlich? Oh, so genau weiß ich das auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass man das unbedingt wissen muss. Die erklären das hier an einer Stelle ein bisschen. Letzten Endes läuft das, wenn du dir das hier so durchliest, immer auf diese Metadaten hinaus, die die da verwenden. Die haben äh, DOI oder GitHub Repository. Hübsch ist dann, wenn hier unten steht, wenn davon gar nichts funktioniert, gucken wir, welche Metadaten die Adresse denn hergibt und sehen zu, dass wir daraus eine vernünftige Angabe herstellen. Meinst du, damit kommst du jetzt klar? Ach, ich denke schon. Letzten Endes war das jetzt quasi dieses Dritte in meiner Liste und hatte mich halt total irritiert. Aber ja, ich guck mal, so sehr viele Titel wollen die ja gar nicht haben. Das ist irgendwie ein rundes Dutzend. Das wird wohl auf diese Weise machbar sein.